Präsident, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich danke dem Bundesrat, der Bundesrätin recht herzlich und ihrem Departement für die Annahme meiner Motion. Wir werden ja, wie bereits auch schon erwähnt, während dieser Session im Rahmen der CO2-Gesetzrevision noch ausgiebig über neue wichtige Instrumente zugunsten des Klimaschutzes debattieren. Mir war mit dieser Motion ganz, ganz wichtig, dass wir vor allem auch die Förderung in diesem Bereich intensivieren können. Wir müssen uns bewusst sein, dass eben nicht überall eitler Sonnenschein herrscht, sondern im Gegenteil. Der Netzzuschlagfonds vorlagen per Ende letztes Jahr in fast eine Milliarde Franken und gleichzeitig warten gerade im Bereich der Photovoltaik private Projektanten okay. häufig weit über ein Jahr, bis sie ihre Projekte vergütet bekommen. Und das kann eigentlich nicht sein. Der Staat häuft nicht Geld an, obwohl es mehr. Als genug Projekte gäbe, schlimmer noch, die lange Wartenzeiten wirken bei neuen Projekten hemmend auf Investitionsentscheidungen. Das ist für mich ein schönes Beispiel einer Überregulierung, gut gemeint in der Praxis, aber ist ein bürokratischer Hemmschuh. Diesbezüglich bin ich der Bundesrätin sehr dankbar, dass sie die Motion annimmt und gleichzeitig dann mit großem Enthusiasmus die Umsetzung ebenfalls vorantreibt, damit wir etwas mehr... Sonnenschein auf den dächern für die energie brauchen können merci cher collègue müller la discussion est ouverte für les membres du conseil